Hello again. Willkommen zurück. In diesem Video geht es über Albert Einsteins Essay Why Socialism. Albert Einstein ist am bekanntesten für seine bahnbrechenden Arbeiten in der Physik, darunter die Relativitätstheorie und seine Beiträge zur Entwicklung der Atombombe. Aber Einstein war auch ein politisch aktiver Mensch mit starken Ansichten zu sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. In seinem 1949 veröffentlichten Aufsatz Why Socialism argumentiert Einstein, dass die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Welt nur durch eine umfassende gesellschaftliche Transformation und den Übergang zu einem sozialistischen Wirtschaftssystem gelöst werden könnten. Einstein glaubte, dass der Kapitalismus der durch privaten Besitz an Produktionsmitteln und ein profitorientiertes Wirtschaftssystem gekennzeichnet sei, von Natur aus fehlerhaft sei. Er argumentierte, dass der Kapitalismus zur Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen weniger Individuen führe, während die Mehrheit der Menschen um begrenzte Ressourcen kämpfen und konkurrieren müsse. Dies führe zu sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit sowie zu Konflikten und Ungerechtigkeit. Einstein glaubte auch, dass der Kapitalismus ineffektiv ist, da er darauf ausgerichtet ist, den Profit von Unternehmen zu maximieren, anstatt die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Außerdem betont er, dass der Kapitalismus zu einer unkontrollierten Expansion führt, die zu einer Verschwendung von Ressourcen und zur Umweltzerstörung beiträgt. Er argumentiert, dass der Kapitalismus aufgrund seiner fundamentalen Natur unvereinbar mit den Grundprinzipien von Freiheit und Gerechtigkeit ist. Im Gegensatz dazu argumentierte Einstein, dass der Sozialismus ein faireres und gerechteres System sei, in einer sozialistischen Gesellschaft sind die Produktionsmittel Eigentum und Kontrolle der Gesellschaft als Ganzes und nicht eines einzelnen Kapitalisten. Dadurch wird sichergestellt, dass der von der Gesellschaft produzierte Reichtum gleichmäßiger verteilt wird und alle die gleichen Möglichkeiten haben, sich einzubringen und zu profitieren. Einstein glaubte, dass dies zu einer harmonischeren und kooperativeren Gesellschaft führen würde, in der Menschen eher für das Gemeinwohl als für ihren eigenen Eigennutz zusammenarbeiten würden. Einsteins Essay Why Socialism wurde zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung viel gelesen und und diskutiert und ist bis heute ein sehr einflussreiches Werk. Während seine Ansichten über den Sozialismus von einigen diskutiert werden, werden mögen, ist klar, dass Einstein tief besorgt über die Probleme der Gesellschaft war und glaubte, dass ein gleichberechtigteres und gerechteres Gesellschafts- und Wirtschaftssystem notwendig sei, um diese anzugehen. Wer mehr über Einsteins äh, Essay erfahren möchte, kann sie gerne lesen. Etwa 20 Minuten Lesezeit, Link in der Beschreibung.